Hallöchen! In diesem Video behandle ich das Thema Schwebung aus dem Bereich der Akustik. Um dieses Thema besser zu verstehen, ist es von Vorteil, sich zuerst mit der Interferenz und der harmonischen Schwingung auseinanderzusetzen. Ich erkläre dir, was eine Schwebung ist, wie sie entsteht und welche Formeln du brauchst, um sie mathematisch zu erfassen, mit einem anschließenden Beispiel. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass eine Schwebung eine Überlagerung zweier Wellen ist, die sich geringfügig in ihrer Frequenz unterscheiden, so dass eine Schwankung der Amplitude entsteht. Wie ist das nun zu verstehen? Betrachten wir mal zwei Lautsprecher, die zwei gleiche Töne erzeugen. Und weil diese zwei Töne mit gleicher Frequenz erzeugt werden, verstärken sie sich gegenseitig. Derartige Verstärkung wird als konstruktive Interferenz bezeichnet. Das heißt, ein Wellenberg der einen Schwingung trifft auf ein Wellenberg der anderen Schwingung. Ein Wellental trifft auf ein anderes Wellental. Wenn wir eine resultierende Welle zeichnen, dann bekommen wir zwar eine Schwingung mit der gleichen Frequenz, aber mit doppelter Amplitude. Sie beträgt bei der resultierenden Welle nicht mehr 0,5, sondern 1. Und genau deshalb hören wir einen doppelt so lauten Ton, wenn beide Lautsprecher an sind. Nun, wenn es eine Verstärkung gibt, dann muss es wohl eine Auslöschung geben. Eine destruktive Interferenz. Und ja, die gibt es wirklich. Dazu müsste ein Wellenberg auf ein Wellental treffen, damit sie sich gegenseitig auslöschen können. Wir verschieben also eine der Wellen in x-Richtung. Aufgrund der kompletten gegenseitigen Auslöschung beider Wellen hören wir keinen Ton. Was ist aber, wenn wir die Amplitude gleich lassen und nur die Frequenz verändern? Wir erhöhen die Frequenz des zweiten Lautsprechers um, sagen wir mal, 5 Hertz. Also sehr geringfügig. Wenn wir das machen, dann werden wir sogenannte Schwebung hören. Hört ihr sie? Das ist so eine periodische Lautstärkeveränderung. Erhöhen wir mal den einen Ton um weitere 5 Hertz, Um 40 Hertz Und anschließend um 160 Hertz. Wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, je größer der Unterschied in der Frequenz ist, desto mehr verwandelt sich ein schwankender Ton in zwei unterschiedliche Töne. Die Quintessenz lautet also Schwebung tritt nur bei sehr geringfügigen Frequenzunterschieden auf. Wenn wir die Schwebung grafisch betrachten, dann sehen wir folgendes. An manchen Stellen löschen sich zwei Töne komplett aus, an anderen Stellen dagegen verstärken sie sich. Bei einer Schwebung haben wir also eine Schwankung der Amplitude. Übrigens, wenn neben der Frequenz auch die Amplituden der Ausgangsschwingungen f1 und f2 unterschiedlich sind, dann spricht man von einer unreinen Schwebung. Der grafische Verlauf sieht so aus und der Ton hört sich so an. Man hört, dass hier die Amplitude ebenfalls schwankt, aber der Unterschied zur normalen Schwebung ist ohne Hilfsmittel nicht ganz klar. Und genau deshalb schauen wir uns die gezeichnete Funktion an und stellen fest, dass bei einer unreinen Schwebung keine komplette Auslöschung gibt. Die Amplitude sinkt zwar, fällt aber nicht auf 0. So viel zur unreinen Schwebung. Wie lässt sich denn das Phänomen der Schwebung mathematisch beschreiben? Die Herleitung lasse ich übrigens weg. Also, die einhüllende Frequenz ist der Betrag von f1 minus – f2 geteilt durch 2, das ist also die Frequenz dieses roten Verlaufs. 440 Hz – 445 Hz geteilt durch zwei ergibt 2 ergibt 2,5 Hz. Das ist aber nicht die komplette Amplitudenschwankung, denn sie ist doppelt so groß. Also multiplizieren wir den ganzen Ausdruck mit 2. So bekommen wir die sogenannte Schwebungsfrequenz. Sie ist die Differenz des Betrages von f1 und f2. Die Betragsstriche und die Differenz sagen aus, dass es mehrere Lösungen geben kann. Denn die Schwebung würde bei unseren zwei Lautsprechern nicht nur dann auftreten, wenn der zweite Lautsprecher mit 445 Hz angeschaltet wird, sondern auch mit 435 Hz. Es ist völlig egal, ob wir den zweiten Ton um 5 Hz erhöhen oder verringern. Die Differenz von 5 Hz bleibt ja gleich. In unserem Beispiel beträgt die Frequenz des ersten Tons 440 Hz, die des zweiten 445 Hz. Die Schwebungsfrequenz beträgt also wie gesagt 5 Hz. Die Periodendauer der Schwebung, also die Dauer einer Schwebung, ist der Kehrwert der Schwebungsfrequenz. In diesem Beispiel beträgt sie 0,2 Sekunden. Die resultierende Frequenz der Schwingung ist der Mittelwert beider Frequenzen, f1 und f2. 440 plus 445 Hz geteilt durch 2 ergibt eine resultierende Frequenz von 442,5 Hz. Wie könnte denn eine Aufgabe zum Thema Schwebung überhaupt aussehen? Nun, lasst uns doch einfach eine Aufgabe lösen. Von zwei Stimmgabeln der Frequenz f, 1700 Hz, wird die eine durch Erwärmung verstimmt, so sich 10 Schwebungen innerhalb von 8 Sekunden ergeben. Berechnen Sie, welche Frequenz die verstimmte Stimmgabel besitzt. Wir haben also zwei Stimmgabeln mit jeweils 1700 Hz. In der Aufgabe steht, dass die eine Stimmgabel erwärmt wird. Dazu muss man natürlich wissen, dass bei einer Erwärmung die Frequenz abnimmt. Denn ohne diese Information hätte die Aufgabe zwei Lösungen. Entweder 1700 Hz plus die Schwebungsfrequenz oder 1700 Hz minus die Schwebungsfrequenz. In diesem Fall haben wir minus die Schwebungsfrequenz, weil die Frequenz der Stimmgabel, wie ich schon bereits gesagt habe, bei der Erwärmung abnimmt. In der Aufgabe steht etwas von 10 Schwebungen innerhalb von 8 Sekunden. Mit diesem Satz wird indirekt eine Schwebungsfrequenz ausgedrückt. Und eine Schwebungsfrequenz ist ja die Anzahl der Schwebungen innerhalb von einer Sekunde und nicht innerhalb von 8 Sekunden. Teilen wir also 10 durch 8, dann bekommen wir die Anzahl der Schwebungen innerhalb einer Sekunde und das ist unsere normierte Schwebungsfrequenz, nämlich 1,25 Schwebungen pro Sekunde bzw. 1,25 Hertz. Wir bedienen uns also der Formel der Schwebungsfrequenz und stellen die nach der Unbekannten um. Die verstimmte Stimmgabel hat also aufgrund der Erwärmung eine Frequenz von 1698,75 Hertz. So, das war's. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann hinterlasse sie in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.